Zu wem, glauben Sie, spricht Ihr Partner, wenn er zu Ihnen spricht? Ah, das ist ja mein Problem, er spricht ja gar nicht mit mir. Menschen, die das über Ihren Partner behaupten, wissen gar nicht, wie recht sie haben. Aber aus einem ganz anderen Grund, als sie denken. Okay, ich erkläre Ihnen das. Stellen Sie sich vor, Sie fragen Ihren Partner, wie viel Uhr es ist. In dem Moment erscheint vor Ihrem geistigen Auge ein Bild von Ihrem Partner, wie Sie vermuten, er die Frage beantworten wird. Das ist ein Reflex. Der ist so eingefleischt, dass er Ihnen überhaupt nicht bewusst ist. Nennen wir den Repräsentanten Ihres Partners in Ihrem Kopf einen Avatar. Nun geschieht das Gleiche im Kopf Ihres Partners. Natürlich hat auch er einen Avatar von Ihnen und es ist an diesem, dass er seine Antwort richtet. Das heißt, er antwortet nicht Ihnen, sondern seinem Avatar von Ihnen in seinem Kopf. So entsteht ein Dialog in Ihrer Beziehung zwischen den zwei Vorstellungen, die Sie beide voneinander haben. Wenn in Ihre Vorstellung auf Ihre Frage nach der Uhrzeit vom inneren Avatar Ihres Partners eine patzige Antwort kommt, dann werden Sie Ihre Frage in einer vorauseilenden Abwehr entsprechend ärgerlich stellen. Wenn Ihr Partner auch einen negativen Avatar von Ihnen im Kopf hat, dann wird es in seinen Ohren den Ton Ihrer Fragestellung färben. Und das wird ihn dazu veranlassen, tatsächlich eine patzige Antwort zu geben. Deshalb mein Beziehungstipp. Am Anfang einer Beziehung haben beide Partner positive Avatare voneinander in ihrem Denken. Logisch, sonst käme es ja nicht zu einer Beziehung. Diese liebevollen Avatare lebendig zu halten oder gegebenenfalls wieder zu aktivieren, hält das Glück der Anfangszeit lebendig. Wie? Darüber mehr auf meiner Seite couplecoaching.de